Willkommen zurück zu Pokémon Neuschnappstahl. Wir spielen wieder mal hier auf Kopia weiter. Bin mir nun leider gerade nicht sicher, wo wir alles äh, schon mit den Bällen rumgeschmissen haben. Ich glaube aber noch nirgends. Deshalb gehen wir zurück zum Meeresgrund und schmeißen ein bisschen rum mit unseren neuen Leuchtbällen, die wir bekommen haben letzte Folge. Ähm, ja, das wird so ziemlich diese Folge. Das war einfach jetzt fünf Orte oder so noch mal machen und äh, da einfach mit ein bisschen Leuchtben rumschmeißen. Also äh, ja. bisschen könnte so könnt ihr als ein kleines Recap von was wir bisher alles haben ansehen. Beziehungsweise ich sehe gerade, du bist neu, du warst vorher nicht hier. Ich treffe ihn leider nicht, weil ich habe kein Aim. Jetzt habe ich ihn getroffen, aber er ignoriert mich, oder? Hey, willst du essen? Willst du essen? Er ignoriert mich einfach. Er hey, ignoriert mich einfach. Wow. Oh, warum hast du Angst? Nicht Angst haben. Oh, jetzt hast du dich erschreckt. Willst du willst bestimmt einen Apfel jetzt haben, oder? Hier, hier ein Apfel. Bitte du den nicht? Ah, nimm den Apfel! Ach, dann nicht. Ähm. Ich muss jetzt irgendwie diese ganze Folge lang schön spannend kommentieren. Moment. Warum geht der hier lang? Geh ich jetzt auch lang? Oh. Der Fels ist zerstört, so dass man hineingehen hinein kann. Oh, LOL! Wir gehen hier lang! Yo! Okay, das ist zumindest mal was Neues hier. Cool. Ich habe gleich gemerkt, dass wir was Neues äh, freigeschaltet haben. Sieh mal, wie schön das Licht hier reinfällt. Das macht den Reiz von Unterwasserfotografie aus. Lampis! Oh, Lampis! Lampis sind süß. Das sind den toxer Oh, wir sinken versteckt sich. Warum versteckst du dich, Lampi? Hier, nimm den Apfel, dann brauchst du ihn nicht mehr verstecken. Hast du keine Angst mehr vorm Leben? Guckt euch an, wie süß Lampi ist. Und wo ist Landuren? Die Weiterentwicklung Sehen wir die vielleicht auch noch? Hallöchen. Also, das, hat, das hat voll den geilen Vibe hier unten. Oh, vor allem, wenn das leuchtet. Oh, das, das sieht echt schön aus. Was sind das hier so für Leuchtpunkte überall auf dem Bildschirm? Hat auch was. Bäm. Hm. Hm, hm. Ja, gut, zumindest haben wir hier noch ein bisschen was Neues zu erkunden. Ein bisschen halt nur, aber immerhin. Warum sind hier keine Tentaras? Okay, wo sind wir jetzt? Waren wir hier schon mal? Weil sind Weimar. Hm. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist hier alles neu. Hier ist so eine Blume. Fotografiere sie mal, just in case. Man braucht sie später, ich weiß es nicht. Oh, lol! Die ganzen Vernährungen rennen dahin. Schwimmen dahin. Oh Gott, sorry, falls ihr das im Hintergrund hört. Bei mir fängt genau jetzt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Lol! Bei mir fängt es genau jetzt in der Aufnahme an zu regnen. Schon geil. Also, sorry, falls da hier wieder was ist. Ich hatte das schon mal. Oh, wie sich freut! hatte schon mal in der Folge so, dass man im Hintergrund irgendwas lautes gehört hatte, so, so, so ein Brummen. Das ist mir in der Aufnahme nicht aufgefallen, aber dann im Nachhinein schon. Ja, jetzt ist es wahrscheinlich in dieser Folge genauso. Ich kann das halt nicht ändern, das ist das Problem. Aber es wird so, sorry dafür. Ich habe jetzt mal ein paar Minuten gewartet, bis sich das Wetter bei mir draußen beruhigt. Sind das Landtouren? Ja, das sind Landtouren. Das sieht voll cool aus, wie die da alle so dem Dings, diesem Qualup oder wie das hieß, äh, der folgen. Ich habe wirklich grad, grad vergessen, wie das hieß. Oh, Lumion, Hallöchen. Ausbuddelt. Oh, Blum. Hallo. Okay. Oh, hallo, Landhuren. Oh, jetzt hast du mich gesehen. Jetzt rennst du weg. Okay, schade. Komplett, bleib hier. Please. Nein, es trifft nicht. Na gut, dann ist es halt so. Was bist du denn? Was? Perlus! Oh Leute, das ist ein Perlu! Oh mein Gott! Es macht sich auf! Komm schon, Perlu! Ich will es sehen! Komm, erschreck dich! Komm schon, hier! Ja, man sieht's! Perlu! Da drinnen ist dieses diese kleine Perle, das ist Perlu. Schützt sich halt immer in dieser Muschel. Und das ist Perlu, genau. Oh, was macht die denn? Äh, Willi hier, denn hier unten? Ganz kurz verwechselt die beiden. Ist ja eigentlich das gleiche Pokémon, nur Vor- und Weiterentwicklung halt. gut, ja, was heißt nur? Das ist genauso, das würde man sagen. Äh, ja, Glutex und Blurk ist auch äh, dasselbe. Äh, hallo, alles okay? Blup. Hi! Okay, ciao! Oh, was da hinten ist, ein Tektas. Yo, Tektas. Hey, wach auf. Warum? Wie hat das nie getroffen? Ich glaube, hier ist irgendwas. Hier ist irgendwas. Hier rechts. Hier. Hier ist was. Alter, heute mehr katz als sonst. Dieses verschüttende Ge Gefäß scheint so alt zu sein wie die Ruinen. Okay. Hier ist irgendwas. Ein bisschen überfordert, hier gibt es so viel zu erkunden. dass etwas eingemeistert. Die Inschrift ist durch Verwirrung nicht lesbar. Jo, mach auf, Mann. Hey, hörst mich nicht. War auf, ich merke mich. Hier ist wieder was. Hä? Hier steht doch, dass hier was ist. Wo denn? Hä? Wo soll was sein? Okay, seltsam. Ey, wach auf. Schlafen mir einfach, stehen drum. Da ist das Ziel. Hi, na, willst du vielleicht weggehen? Hau mal ab hier. Oh Gott, okay, dieser Ort ist ziemlich groß und ein äh, bisschen verwirrend. Ja. Das jetzt nicht, was ich hier zu sagen soll. Diesem Ort. Ich habe so mixed Gefühle hierzu. Oh, ey. Da kann selbst meine Oma schneller weggehen als du. Immer diese langsamen Willi. Zumindest ist er hier schneller als in Schwert und Schild. Da brauchen ja echt zehn Jahre, bis sie zu einem kommen. Vielleicht reicht so die Zielbemerkungen. Ja, aber hier gibt es halt nichts mehr. So, jetzt könnte auch direkt hier das Ziel sein. Würde keinen Unterschied machen. Weil hier ist nichts mehr. Hier ist gar nichts mehr. Auch keinen Pokémon irgendwo. Hier auch nichts. Nur. ist echt schon vorbei, Menno. Ja, besser ist, äh... Wie lange haben wir jetzt für eine Fahrt gebraucht? So, vielleicht fast zehn Minuten, ich weiß es nicht. Das ist das Problem. Deshalb äh, hoffe ich, dass ich äh, in der nächsten Folge schon wieder irgendwas Neues zeigen kann, weil diese Folge wird halt nicht wirklich, außer hier von, was ihr gerade gesehen habt, nichts mehr Neues wirklich gezeigt. Äh, ja, leider. Als ob das hier keine guten Bilder geworden sind. What? Und wie ist das ein gutes Bild geworden? Ah ne, das ist von Tektas das Bild. Ja, dann nehme ich wieder sowas hier. Willy. Ja, das? Quobble. Zwei Sterne. Achso, weil es sich hier gefreut hat. Uh. War schon süß, das nehmen wir doch mal. Haben wir schon mal ein bisschen Thumbnail-Material? Mhm. die ganzen Mannentags. Lumineon am Buddeln. Hier ist zwei Sterne. Warum? Ich weiß es nicht. Das ist drei Sterne. Warum? Ich weiß es nicht. Aber es ist Fakt. Wir hatten wir eine Kristallblume. Die ist eigentlich vollkommen egal. Und äh, ja, den Rest ignorieren wir. Ja, let's go. Let's go. Du, du, du, du, du. Hm, Welches ist besser? Das sind beide eigentlich ganz gut. Ich nehme mal das hier, weil hier sieht man das irgendwie. Eine coole cooleren Pose. Lampi! New, new Discovery! Wir werden wahrscheinlich in dieser Folge sowieso nichts Neues mehr finden. Ähm. Sonst kann ich die Folge auch vielleicht ein bisschen verlängern. Einfach so ein bisschen was reinschneiden, so, damit wir diese blöden, langweiligen Lichtkugeln-Mission endlich durchkriegen. Ja, mach nochmal das ganze Spiel nochmal durch. Jede Fahrt 10 Minuten. Äh, kannst dich vorspulen, musst nochmal ganz durchgehen. Und, äh, noch nochmal alles neu ab. Damit du schön die, ähm, nehmen wir das. Damit du schön die ganzen, äh, Leuchtkugeln mal ausprobiert hast, überall. Boah, das ist so langweilig. Kann man sich bei einem Ort belassen? Ein Ort pro Gebiet? Und das war's dann? Nein, alle Orte. Überall. Nicht bei Level 3, oder? Nicht mal Level 3. Naja, was soll's. Am Grund des Meeres. Meeresgrund. Übrigens, da es mit deinen Erkundungen gut vorangeht, habe ich ein paar Neuigkeiten für dich. Hm? Okay. Was hast du denn für Neuigkeiten? Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich weiß gar nicht, was er mir jetzt erzählen will. War's das schon? Musste ich nur wirklich nur diesen Ort an? Dann will ich alles zurückgenommen haben, ne? Wenn das jetzt nur dieser Ort hier am Ende war. Oh Gott, oh Gott, nein, nein, nein, nein, oh Gott. Ja, mein Stick driftet ein bisschen. In letzter Zeit driftet halt viel häufiger als sonst. Es ist halt die Nintendo-Controller, ne? Was soll ich dazu sagen? Es spricht eigentlich für sich. Das hier war noch sehr cute, finde ich. Kann man ranzoomen? Ja, genau. Schon ganz nett. Müsste mir mal irgendwann einen neuen Controller holen? Die fangen halt einfach so schnell an zu driften. Komm Nintendo fix das! Please. Ich spiele mit Pro Controller übrigens nicht mit diesen blöden joy cons Sie drift Wenn ich mit denen spielen würde, dann würde das irgendwie so aussehen, als würde man die ganze Zeit den Stick im Kreis drehen. Ja? Also mit den Joy-Cons zu spielen kann ich nicht. Ich mag die auch allgemein nicht so wirklich. Wenn dann Skyward Sword rauskommen muss ich dann sowieso, aber bis dahin nicht. Hast du schon wieder irgendwas Besonderes gemacht? Weiß ich nicht. Der Professor analysiert gerade total aufgeregt deine Daten. Professor, Professor hast du etwas Interessantes entdeckt? Ich entdecke, ich, ich denke schon. Am Meeresboden gab es wieder Ruinen, nicht wahr? Es scheint tatsächlich ein Zusammenhang zwischen ihnen und den Lumina-Pokémon zu bestehen. Der erneute Energieanstieg belegt das Ganze eindeutig. Er kam aus den Tiefen des Meeres, einem Ort jenseits der Ruinen das erklärt, warum es Captain Vince vor 100 Jahren nicht geschafft hat, dort hinzukommen. Aber mit dem Neo One ist das kein Problem. Ich verlasse mich auf euch. Neues Gebiet? Habe ich irgendwas krass geschafft oder was jetzt? Ja, tatsächlich. What? Lumina-Zone? Okay, <lacht> nehme ich an, dass ich was Neues freigeschaltet habe hier in der Folge. Cool. Machen wir das. Let's go, Lumina. Was ist denn schönes hier bei Lumina-Meeresboden? Ach wahrscheinlich, wenn ich dann Strand alles durchkriege, kriege ich dann direkt Lumina. Gleich ja auch bei den anderen Orten? Oder wie? Keine Ahnung, komm. Zeig uns, was verwirkt sich hier? Was war das? Ein Lusardin. Ganz viele von ihnen. Doch wenn sie sich zusammenfügen, dann äh, wisst ihr, glaube ich, alle, was passiert, wenn sich ein Lusardin findet mit einem anderen Lusardin-Schwarm. habe ich sich freut. Schon niedlich. Oh, es schwimmt weg. Wohin schwimmt es? Es schwimmt in diese blaue Leere. Okay. Sieht schon ziemlich langweilig aus dieser Ort, aber ich bin jetzt gerade schon ein bisschen gespannt, was jetzt passieren wird. Wahrscheinlich verwandeln sie sich gleich, gleich in das große Lusardin und dann äh, erstmal schön fünf sterne bilder ja weil es gab ja vorher nur vier sterne jetzt gibt es aber fünf sterne weil wird einen apfel vielleicht haben oh. vielleicht reagieren die hierauf Nö. nur auf diese hier auf diesen ball reagieren die könnte ich noch mal verwandeln ich brauche bessere fotos verwandelt euch mal Ach, das hast du prima gemacht die hauen aber auch alle ab wenn ich die einmal hier damit abschmeiße. vielleicht ist das das ziel dass ich hier so viele wie möglich treffe. Äh. Oder so. Ich glaube, ich habe es geschafft. Weiß nicht, ob man das noch in einem Video sieht, aber die schwimmen gerade hier gerade aus. Weiter. Und jetzt bleiben wir stehen. Oh ja. Es ist ganz genauso, wie ich es mir dachte. Lusazin weiblich Schwarmform. waren alle von denen weiblich? Wie auch immer. Hier ist das große Lusadi. Ich bin Fan von Lusadi. Es ist wie, äh, ich weiß nicht, so wie Cowpot eigentlich sein müsste. Einfach so, so ein Opfer-Pokémon. Aber dann wird zu diesem Meeresungeheuer, wenn sie sich zusammenfügen. Oh, das war ein geiles Bild. Passiert irgendwas, wenn ich das äh, berühre mit den Dingern oder irgendwas? Das ist schon weg? Musik hört oft. Das falsche Zeitpunkt Musik zu spielen. Hi, jetzt seid ihr wieder hier. Okay, na dann, oh Hallöchen, wollt ihr euch nicht mal hier versammeln? In ein großes Lusadin, wir sind echt viele hier. Großer Schwarm, die sich nicht verwandeln. Ja, hallo, das finde ich aber auch echt heftig. Auch in Pokémon in Main Games kann ich ja einfach so die Schwarmform benutzen. Aber wie macht es das? Man braucht so richtig viele Losardin, um das zu machen. Und die kommen einfach aus dem Nichts geschwommen. So, dieses eine Losadin hier, das ist in deinem Team. Aber die alle hier, ja, die kommen aus dem Nichts einfach in dem Kampf. Egal wo du bist, auch wenn du gerade irgendwo in einem Keller bist, eingesperrt, ganz alleine, ja, dann kommen die trotzdem. Die ist auch schon ein bisschen dieb, aber. Ja. LOL. Wie die rumgeschwommen sind. Oh! Es passiert jetzt noch ein paar mal hier, was sie sich zusammenfügen und dann das große Lusatin rauskommt. Ja, ja. Du, du, du, du, du. Tanz für mich. Tanz. Sonst tanzen, Mann. Tanz. Ich treffe es nicht. Ich treffe es allgemein gar nicht. Also ich finde die Idee mit äh, diesem Lumina-Pokémon sehr gut, nur ich finde die Umsetzung ein bisschen langweilig. Irgendwie passiert die ganze Zeit gar nichts. Ich meine, ja. Einmal taucht das Ding auf, dann taucht es doch ein zweites Mal auf. Wahrscheinlich dann noch ein drittes Mal, ein viertes Mal. Jetzt habe ich es mal getroffen, ja. Ob jetzt noch irgendwas passiert? Ich weiß ja nicht. Tanz für mich. Komm schon. Mach irgendwas. Bist ja voll langweilig hier, ey. Ja, es ist halt... Oh. Hä? Wo ist es hin? Da ist es hin. Es flieht. Und jetzt kommen wir ganz viele Volusardins. Ja. Yep. Ja, ich weiß nicht. Das ist jetzt ziemlich langweilig. Also das würde ich jetzt nicht nochmal spielen wollen. Oh, hier eine Pflanze. Die sind aber überall, die Pflanzen. Ich weiß nicht, ob die nur Deko sind oder ob man die am Ende alle braucht. Aber ja, die sind auf jeden Fall überall. Sehr schönes Detail, I guess. Diese Mission hier geht aber voll lang. Irgendwie, ja, es ist halt alles das Gleiche, so, ne? Wollt ihr nicht irgendwie mal was anderes machen? Was Spannenderes? Ja, Ihr seid wahrscheinlich sowieso Thunderworthy, weil Lumina-Pokémon. Das zweite, was wir machen, glaube ich, ob das erste war nur Megan, danach hatten wir nichts, weil ich im Dschungel irgendwie kein Mega-Pokémon, äh, Lumina-Pokémon hatte. Vielleicht kommt das noch, ich hoffe. Aber ja, Lusadin, du bist hier halt, äh, Star der Show heute anscheinend. Ähm. Aber es müsste ja immer mal das Ende sein. Das ist voll langweilig. I'm sorry, dass ich das sagen muss. Aber es ist halt einfach so. Ich meine, spätestens jetzt ist es halt langweilig. Jetzt könnte man eigentlich das enden. Ich weiß noch gar nicht, wo wir hinfahren. Wo fahren wir denn jetzt hin? Wollen wir wieder stehen? Sag mir nicht, die schwimmen jetzt wieder alle irgendwo hin. Ich bin voll verwirrt. Was, was geht denn jetzt ab hier? Interessante Steintexturen hier. Das, ist das Einzige, was ich gerade betrachten kann, weil nichts passiert. Ich kann auch ein paar Fotos schießen, ja, aber. Das dauert das wieder so ewig lange, bis ich hier. Das richtige ausgesucht habe. Jetzt verschwinden die wieder. Wahrscheinlich kommt dann wieder das große Pokémon. Ja, also ich bin jetzt wirklich. What? Wait, what? Warum bleiben die jetzt alle hier? Eine freut sich. Kommt die andere noch? Kommt schon, freut euch alle. Ihr müsst euch alle freuen, dann tanzt ihr schon rum. Tanzt rum, meine Freunde. Tanzt. Ja. Keine Ahnung. Irgendwie machen die nichts. Also hat mir gar nicht mehr gefallen. Auch wenn nicht auch nicht groß anders war. Es war auch ziemlich langweilig. Oh, oh, das ist ein gutes Bild. Das muss vier Sterne sein. Kommt schon. Schwimmen die alle hier rüber Und wahrscheinlich kommt dann jetzt wieder das große Viech Und dann, na, das hatten wir schon zweimal hintereinander Kommt schon Spiel, irgendwas Originelles, vor allem kommt ein anderes Pokémon Nein Es ist immer dasselbe Oh, das ist Okay, das war zumindest mal eine coole Pose, die er gemacht hat Immerhin Etwas Ne Hallo. Okay, direkt unter mir das Ding. Hat er nur Stacheln. Passiert ja nichts. Und da ist es weg. Und wir bleiben stehen. Weil hier das Ziel endlich mal ist. Ich dachte schon dreimal, so die... ...normale Zahl bei Nintendo spielen. Irgendwie... ...passiert noch was? Es geht nicht weiter. Ich höre irgendwas, Alter. Alter. Von wo kam der denn jetzt? Komm, lass mich ins Ziel. Geh ins Ziel. Ich bin ins Ziel. seh raus. Das war für eine Überraschung, oder? Hm, ja. Also, das jetzt so was kommt, ja. Ich müsste keine Energie mehr in deiner Nähe, also kannst du ruhig ins Basis-Camp zurückkehren. Hatte ich auch vor. das ah, klar. Zumindest war die Folge spannender, als ich erwartet habe am Anfang der Folge. Weil ich dachte jetzt wirklich, dass wir in dieser Folge das gleiche machen wie ein paar Folgen zuvor, wo wir zwei Folgen gebraucht haben, alles irgendwie zu untersuchen. Blibablub. Es gibt einiges, worüber ich mit dir reden möchte. Okay. Nun beeil ich mich am besten. Es gab ja nur ein Pokémon hier zum Fotografieren. Was? Was? Die haben alle nicht gezählt? Hä? Warum warum zählen die Bilder alle nicht? Hä? Warum zählte nur das hier? Hä? Können mir das mal irgendwie erklären, warum all meine Bilder hier? Alle meine Bilder. Jedes einzelne nicht gezählt hat. Wie soll das jetzt als, als Thumbnail noch gelten? Ey, was? Ach, Spiel! What the heck? Warum geht das nicht? Boah, dann halt nicht. Voll Kacke. Das hat er nicht erkannt. Was? Okay. Ah, wow. Einfach nur wow. Einfach nur wow. Das ist echt enttäuschend. Wirklich. Wirklich einfach nur enttäuschend. Aber gut, was soll ich sagen? Du, du Level 2 hoffentlich. Ja, okay, immerhin. Wird dir das nächste Mal immer so cooles passieren, aber die Strecke ist einfach zu lang, ich will das nicht schauen. Denn der Erkundung dieser Strecke schreit vor allem bestimmt gewinnt, ich mal langsam in dich. Aber ganz ehrlich, ich bin gerade am überlegen, das Ungeheuer der Meere, vielleicht das hier als Stream-Projekt umzuwandeln. Sepia. Zumindest nach der Story. Übrigens, irgendwas Coales, cooles noch zu berichten, so. Ja, klar. So, vielleicht nach der Story weil ich doch irgendwie was sammeln muss oder so im Spiel, dass ich das dann zum Stream-Projekt umwandle, weil ich... Ist eine Aufnahme ganz alleine, ohne Live-Chat ist das halt schon ziemlich langweilig, um ehrlich zu sein, ähm, Das ist ein voll cooles Bild geworden, finde ich. Mhm. Oder Schwimmprovi. Was hatten wir denn noch so? Ist auch ganz cool, Aber wir hatten noch hier dieses eine Bild. Diese Bilder hier fand ich eigentlich alle ganz cool. Wo die ganzen Loser die zu sehen sind. Ich finde Lusadin immer noch ein cooles Pokémon. Ansonsten, warte, warte. Hier. Dieses Bild könnte man gut als Thumbnail glaube ich, benutzen. Bisschen rauszoomen vielleicht. So. Ja, ah, ich werde mal sehen, du. Ich werde mal sehen. So, spielen wir noch mit mir reden? Was ist denn los, Was ist denn nur... Neue Cutscene, weil ich Numina pokémon äh, begegnet bin. Eins, was nicht Megani ist. Wir werden sehen. Ich glaube, wir hätten noch genug Zeit für ein weiteres Level. Ja. Auf dieser Insel gab es wie erwartet auch ein Lumina-Pokémon. Ein weiterer Beweis dafür, dass die Vorkommnisse aus der Legende wirklich stattgefunden haben. Stimmt, aber was für eine Katastrophe war das, vor der die Pokémon damit den bewahrt haben? Ich vermute, es war ein Meteorit, der Telluria-Meteorit, um genau zu sein. Das Ganze soll vor etwa 2000 Jahren passiert sein. Oh, Backstory? Die Legende besagt Folgendes: Die Kraft der Lumina-Pokémon zerstreute sich und sorgte dafür, dass alle Pokémon zu leuchten begannen. Ergibt Sinn. Allerdings habe ich eine andere Theorie. Ich denke, dass die Pokémon durch den Einfluss des Telluria-Meteoriten zu leuchten anfingen. Besonders stark davon betroffen waren die Lumina-Pokémon. Du glaubst also, dass die Legende nicht stimmt? Um das herauszufinden, sind wir hier. Genau deshalb ist unsere Forschung so wichtig. Okay. Mituriton an einem Schuld, sag ich mal. Oh, hi Todd. Hi, na, wie geht es mit deiner Forschung voran? Ich hatte da eine Idee. Ihr könnt mit dem Neo One zwar auf andere Inseln reisen. Aber warum knipst ihr nicht auch mal hier Fotos? Dabei entdeckt ihr bestimmt ein paar neue Seiten an den Pokémon, die ihr immer hier seht. Wählt im Basiscamp das Symbol oben links, um loszulegen. Probiert es doch mal aus, wenn euch da noch ist. Okay, Todd. Ähm, dann, äh, Können wir uns hier nochmal erkunden? Das spreche ich mir auf jeden Fall für die nächste Folge auf. Denn jetzt gehe ich erstmal noch mal schön schwimmen. Jetzt haben wir diesen Ort erkundet. Ja, es gibt hier jetzt Level 2. Nein, ich habe darauf keine Lust. Äh, ja, die beiden Orten halt mit diesem neuen Ball könnten wir halt so, jetzt so machen. Und dann noch die Sandwüste. Ich meine, hier habe ich das auch schon gemacht, aber ich bin mir da jetzt auch nicht mehr so sicher. Also Florian Kopia. Für mir jetzt die einzigen Orte mit so einem. Pokémon, ich weiß nicht, ob es hier noch überhaupt irgendwas gibt. Aber das hier ist ja nicht mehr Kopie, das ist ja einfach nur so ein eigener Ort, glaube ich. Deshalb vielleicht passiert hier noch irgendwas. Ähm. Ja. Ich weiß es nicht. Ansonsten mache ich die auch einfach offscreen, weil ich glaube, das wird viel zu langweilig. Gucken wir noch mal. Im Basiscamp nochmal vorbei. Vielleicht kommt das auch in der nächsten Folge, vielleicht ist das hier schon eine neue Folge. Mozi! Ich weiß es nicht. Bäh! <lacht> ein Neon mit diesem Gefährt kam. Ja, okay, das ist nichts Neues. Okay, was Neues hier. Bis Man kann ein Schnarchen von hier unten hören. Okay. Starre Lilies? Cool. Evo, die habt man schon länger gesehen. Ist das ein Detox? Ja, ist es. Hier ist Pikachu. Hallöchen. Da ist ein Skoppel. Hier sind ein paar Häuser, da wohnen wir alle. Pikachu freut sich wegen irgendwas. Hab ich es leider nicht bekommen als Foto. Hey! Hey hey, hey, hey! Hallo! Apfel für euch! Es sind den Apfel! Es sind Oh wie es die Augen so über die Augen so streicht. Schon niedlich. Du auch, Eboli, bist auch niedlich. Hm? Hier gibt's irgendwas. Ein Trock für Pokémon. Ist mit frischem Wasser. Befüllt. Was? Vogelbaum! Ey! Tu dich so, als würde ich dich nicht sehen. Hä? Achso, ich ging doch jetzt nicht hier raus? Ich bin voll verwirrt. Ich dachte, jetzt gehen wir hier raus. Und wie nicht? Ey, warum ignoriert er mich? Mogelbaum? Dann halt nicht. Oha, Wommels. Kleine, süße, kleine Wommels. Oh, wie es hochfliegt. Wommel. Das sind so kleine Bienchen, glaube ich. Oder was auch immer das für die Tierchen sind schon süß. Äh, okay, ich weiß aber nicht, wo der jetzt, äh, Sinn hier hinter ist. ja jetzt zu erkunden. Vielleicht Story. Oh mein Gott, hier ist auch eine Blume bei uns die ganze Zeit gewesen. Ich habe es nie äh, gewusst. Gut, dass du hier mal gefahren bist. Weil du bist der Hauptprotagonist und du findest alles. Skoppel ist da. Oh. Schlag den Skoppel. Hallöchen. Ball. Äh, Apfel, ja. Es spawnt einfach dann woanders. Oh. Ja, ich hab's rausbekommen. Skopel. Oh, ja, Apfel, lecker. Ja. Cool. Okay. Das war's. Das war die Rundfahrt hier. Okay, warum konnten wir jetzt hier fahren? Ich meine, I guess. Schon ganz nett so. Das hat Spaß gemacht. Ja. Und jetzt endet das einfach, ne? Ja. Die Position macht ja gar keinen Sinn hier, deshalb, ja, es endet hier einfach. Ah, alles klar. Du scheinst ja viele Entdeckungen gemacht zu haben. Äh, ja. Eigentlich nicht. Aber okay. Hm, welches Bild war besser? das ist eigentlich schon ziemlich cool. Uh, einfach Bispark. Ah, uh, einfach lilly Ja, einfach Evoli. Ja, einfach unsere Titox. Ja, einfach Pikachu. Um, ja, hier ein Skoppel, drei Sterne. Ja, halten ein Mogelbaum. Um, warum ist das zwei Sterne? Warum? Spiel. Warum ist das hier zwei Sterne? Es macht keinen Sinn. Aber okay, ich akzeptiere, was das Spiel sagt. Aber noch mal sehen, wie gut die Fotos geworden sind. Wahrscheinlich nicht so gut. Ich finde es auch weird. Was bringt das denn hier zu fahren? Ich meine ja okay, man kann hier fahren. Ja schön und gut, aber einfach nur aus Jux und Dollerei. Gibt es irgendwie noch eine story grund dass man hier fahren kann? Kann man hier leveln? Gibt es hier am Ende ein Lumina Pokémon? Was ist der Sinn hier hinter? Eine sehr große Frage, die sich alle Wissenschaftler letztlich fragen. Ja, das ja natürlich. Der halbe Mogelbaum, ne? Nur ohne Gesicht. Dreht sich halt einfach nicht mehr um. Hätten es mit einer Gießkanne abschütteln müssen. Hätte sich bestimmt umgedreht. Aber okay. Ja, man kann ihn leveln. War es aber so wenig? Man würde kaum glauben, dass das dein erstes Mal auf dieser Strecke war. Weiter so. Okay. Typ Fee. Das, das, das, das war... Okay, das war's. Cool. Ja, ja, okay. ja auf jeden Fall das war's für diese Folge wenn es euch gefallen hat würde ich mich über eine Like freuen oder ein Abo falls ihr neu seid und dann sehen wir uns in den in der nächsten Folge wieder bei Pokemon Snap gucken uns noch mal unsere Meisterwerke an die wir bekommen haben ein bisschen geknipst haben, halt. Und äh, ja. Bis zum nächsten Mal.